Das ist Max. Oh, Max, jetzt doch noch nicht. Max denkt sich, wieso gibt es keinen Arzneistoff, der dies leistet? Nicht nur das. Wieso wird diese Pflanze so wenig genutzt? Wieso? <lacht> Läuft bei dir. Also deine Nase. Danke, Uwe, für 13% mehr Sauerstoff. Ja, Leute, das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde mich sehr über Daumen nach oben freuen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, ciao. Ich kenne ja viele behaupten, wenn nicht diese Studie da gewesen wäre. Und zwar wurden da Elite-Rennsportler aus Indien getestet. Und zwar wurde, warum dann halt Rennsportler? Weil es ein sehr, sehr aerober Sport ist. Es wird sehr viel Sauerstoff benötigt für den Körper, ja. Und deshalb ist es natürlich sehr sinnvoll, auch da sauerzuchtbezogene Mittel, die es erhöhen sollen und so weiter, zu testen. Ja. Und ähm, also ganz klar, also beim Radsport ist ganz wichtig, ja, Beta-Oxidation in den Mitochondrien dementsprechend, ja, also Verstoffwechslung von Fettsäuren und ähm, im Zytoplasma dementsprechend die Glykolyse, ja, von Glucose, wie ich schon sagt, Lyse, immer die Spaltung. So, und dann wurde gegeben, 500 Milligramm As Ashwagandha, Ashwa. Ashwa Gander. Ja, hast hier super vorbereitet, Patrick. Es ist wirklich der Hammer, wie du das immer so richtig durchziehst mit dem Vorbereiten. Ashwagandha. Danke, Uwe. Danke. Jo, danke. Und zwar äh, wurden dann zwei Gruppen gebildet dementsprechend. Acht Wochen wurde ein Placebo gegeben, der einen Gruppe, und acht Wochen halt Ashwaganda eben. Zweimal am Tag, 500 Milligramm. So, und es äh, wurde gemischt, ja, Frauen und Männer. Und es mussten mindestens vor kurzem Medaillengewinner gewesen sein, ja. Das war ganz, ganz wichtig, so. Und zwar, das sind die Ergebnisse. Was sagt er denn zu meiner neuen Frisur? Geht so? Okay, okay, ich fange schon an. Also, ähm, ganz wichtig, zunächst wurde gemessen die Zeit, bis sie sozusagen erschöpft wurden. Es wurde vorher ein Test gemacht, ja, ein Fahrradtest dementsprechend, und dann halt nach den acht Wochen wurde ein Fahrradtest gemacht, ja, in der Placebo-Gruppe und in der Versuchsgruppe. Und anscheinend konnte die Dauer bis zur Erschöpfung um 9% erweitert werden bei denen, die letztendlich das Ashwagandha genommen haben. Das ist schon wirklich sehr, sehr signifikant, ja. Jetzt kommt aber noch was ein bisschen krasseres und zwar geht es um das VO2 Max. Vielleicht habt ihr das irgendwo schon mal gesehen. Was heißt das, ja? Also es ist so, dass ist die Aufnahme pro Minute von Sauerstoff bei Maximalleistung, ja. Und das Wichtige ist dabei, die dein Körper auch wirklich verwenden kann, das Sauerstoff, ja, also den Sauerstoff und zwar zur Verstoffwechslung dementsprechend von energiebringenden Metaboliten, ja wie zum Beispiel Glucose und so weiter. Ja, das heißt, den Sauerstoff, den du aufnimmst bei Maximalleistung pro Minute und in den auch noch verstoffwechseln kannst. Ja, weil der einzige Grund, warum du atmest, ist, weil du Glucose verstoffwechselst. Ja, nicht weil irgendwie keine Ahnung. Ne, nur deswegen. So. Und zwar dieser wurde dann dementsprechend gemessen, ja. Und das ganz Interessante, was herausgekommen ja war, ist, dass in der Placebo-Gruppe ja der Wert vorher nach den acht, äh, vor den acht Wochen 44,6 war. Hallo Fliege. Und nach den acht Wochen mit dem Placebo 44,4 war. Das heißt, es eigentlich noch ein bisschen schlechter wurde. In der Aspangandern-Gruppe von 44 auf 52 gestiegen, ja? die Fähigkeit deines Körpers, Sauerstoff aufzunehmen und zu verstoffwechseln. Das ist Hammer und das entspricht ca. 13% mehr Steigerung an Sauerstoff. Jetzt müsste sich das ja ungefähr auch widerspiegeln in einem anderen Wert. Und zwar in dem MET-Wert, ja, um diese Aussage zuvor zu verifizieren, ob das wirklich so ist auch, ob wirklich mehr Sauerstoff und Glukose dementsprechend verstoffwechseln wird. Und MET-Wert ist nichts anderes als die metabolische Äquivalente. Ja? Und zwar geht es dabei, dass du circa so eine Faustregel, und so kann man auch googeln, ich glaube auf Wikipedia gibt es glaube ich auch einen Eintrag dazu, das ist, wenn du eine Kalorie ja, pro einem Kilo Körpergewicht pro Stunde verbrennst. Ja? Das wäre bei mir circa so... Pff, 2000 Kalorien im Ruhezustand, ja. Ein MET beschreibt Ruhezustand. Jetzt kannst du natürlich Aktivitäten machen und so weiter. Und hier wurden die Leistungssportler bis auf 14 MET hochgetrieben. Ja, dementsprechend, das heißt 14-fach ihren Ruhe oder bis zu 12, 12 14-fach ihren Ruhe äh, Normal Grundumsatz dementsprechend getrieben. Das heißt, sie wurden wirklich ans Limit äh, gestrebt. Eine super geile Studie dazu auch nochmal. Muss man hier sagen, dass hier richtig wirklich bis an die Grenze geführt worden sind. Und wenn wir uns die Ergebnisse einmal anschauen, dann sehen wir sogar, dass der Placebo sogar etwas verloren hat an MET, sondern etwas schlechter geworden ist nach den acht Wochen. Und wir sehen hier eine Steigerung, ja, den met wert ja, Glukose zu Verstoffwechseln, von 13,2 in der ashwangana gruppe auf 14,8. Das entspricht einer Steigerung von 12%, was sich auch sehr wieder deckt mit den 13% vorher mehr Sauerstoff, ja. 13% mehr Sauerstoff. Auch dementsprechend fast 13 mehr Verstoffwechselung von Glukose. das ist wirklich verifiziert hier schwarz auf weiß, da kann man wirklich nichts dran rütteln, das ist wirklich so. Ganz, ganz spannend, weiter, habe ich mir gedacht, okay, es ist jetzt eine Studie, ja, ist schon ziemlich gut, doppelblind und so weiter, bla, Leistungssportler. aber ich habe gedacht, da geht noch was. So, 2015 wurde genau das gleiche getestet, wieder 50 Probanden, ja, wieder Athleten, da wurde aber nur 300 Milligramm gegeben, ja, zweimal am Tag, so etwas weniger. Und wir kommen nach zwölf Wochen dann dementsprechend zu dem gleichen Ergebnis. In der Placebo-Gruppe Steigerung von 4%. Wahrscheinlich ist es der Placebo, auch wirklich der Placebo-Effekt gewesen. Und dann dementsprechend in der Ashwagandha-Gruppe Steigerung um fast 14%. Ja, wieder vo 2 Max, ja. Also das ist wirklich verifiziert hier an der Stelle, ja. Also zweimal die Studien komplett gleiche Ergebnisse, ja. Und die met werte haben auch über einen bestimmt. Da kann man wirklich nichts dran rütteln. Und das ist wirklich Hammer, Hammer, krass. Durch so wenig vor allen Dingen. Also ich ziehe es mir gerade schon rein. Also ich teste sowas natürlich dann jetzt auch immer. Ne? Wenn ich sowas lese, dann kaufe ich es mir sofort und teste sowas ganz klar, ja. So, dann wird doch oft gesagt. Ne? Ich habe ein bisschen weiter geforscht und so weiter und so weiter geforscht und so weiter. Ja, alles klar, Patrick, alles klar. Das Wichtige wird gesagt, Libido steigern, Potenz und so weiter. So, und dem bin ich auch nachgegangen, weil damit wird geworben auf bestimmten Dingen. Es wird einfach nur gesagt, keine Studie dahinter verlinkt, gar nichts. Und danach wird das Produkt verlinkt. Da denke ich mir so, ja, alles klar. So, 2011 wurde genau das untersucht, ja, bei Probanden, bei, ich glaube, fast 90 Probanden, 86 Probanden, die Erektile Dysfunktion haben. So. Dann wurde dieses Präparat dementsprechend gegeben, ja, über einen bestimmten Zeitraum. Und dann wurde dementsprechend ausgewertet. 0% hat dadurch ihre Erektile Dysfunktion beheben können, 0%. 2,44% ja, konnten sozusagen eine deutliche, eine, eine, spürbare, eine, eine spürbare Veränderung spüren. Spürbare Veränderung spüren, ja. Und dann keine konnten moderate, so gesehen, Veränderungen spüren. Und dann dementsprechend 14, 4,6% konnten dann eine milde Veränderung spüren, ja, und 82,92% verspürten gar keine Veränderung, gar nichts, also wirklich nichts. Und das ist somit die einzige Studie, die auch dazu überhaupt durchgeführt worden ist. Jetzt frage ich mich, kann man das jetzt als Verkaufsargument sozusagen nehmen, ja, weil es jetzt quasi die einzige Studie ist und die einzige Studie ist noch wirklich, äh, die sagt, äh, nee, es hilft eigentlich nicht, denn die ähm, Prozent, die da irgendwie rausgekommen sind, das ist sehr wahrscheinlich, steht auch in der Studie, auf Placebo zurückzuführen, ja. Ja. Also das ist definitiv nicht so, wenn ihr es deswegen kaufen sollt, spart euch das Geld lieber. Aber was wirklich nicht wegzudenken ist, ist wirklich dieser äh, für Leistungssportler vor allen Dingen deutlich merkbare, äh, ja, spürbare, Glucoseverstoffwechslung und Sauerstoffaufnahme in den Körper und ähm, das finde ich wirklich sehr, sehr krass. Wer davon sich gerne ja, das ausprobieren möchte, davon profitieren würde, kann das gerne ausprobieren. Wie gesagt, ne, ich habe selbst noch nicht ausprobiert, ich sage nur, weil es eine Studie ist und bin gerade dabei, es auszuprobieren. Ja, ja das war es wieder vom Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und konntet viel, viel lernen. Falls ihr jemanden Tipps geben wollt, äh, was wir vielleicht mal ausprobieren könnte oder sonst was, äh, das ist das, was die Studien gesagt haben. Ich weiß nicht, wie es selbst ist, deshalb probiere ich es selbst aus. Ich danke mich für das Zusehen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wirklich hammerkrass. Beim Abonnieren verwirrt nicht, die Glocke zu drücken. Das ist unfassbar wichtig, weil nur so werdet ihr informiert, wann ihr das nächste Mal mehr Tipps von mir bekommt. Und ja, Kommentar wäre auch cool. Vielleicht verlose ich aber nächstes Mal wieder was. Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht, weiß ich nicht. Was soll ich machen, Uwe? Soll ich ja oder nein? Sagt jetzt ja. Uwe, hallo!